meine kleine Leinwand 40 auf 40 und ein Schwarz und ich trage hier einfach so die Farbe auf ganz die Pinselspuren werde ich auf jeden Fall sichtbar halten, behalten soll was für Anfänger werden was einfaches und auf jeden Fall mit viel Spaß Ich habe gerade überlegt, aber ich muss hier doch noch ein paar drauf aufmachen, weil es macht dich auch locker. Das ist so, wie kommen wir, starten jetzt durch, schreiben hier einfach mal irgendwas hin und lassen das einfach mal auf der Leimann stehen. sich hier gleich das ähm, helle ja, beige dagegen, mit dem Spachtel, einfach ein bisschen drauf geben. Ich möchte ein bisschen orange gelb mit dem Bild haben und fange damit schon mal an. Und ziehe das hier rein, will das ein bisschen vermischen. Das Schöne an der abstrakten Malerei ist ja, dass du hier auch alle Werkzeuge benutzen kannst und darfst und lass dich davon nicht abhalten. Also trag die Farbe mit dem Pinsel auf, verzieh es wieder mit dem Spachtel. Das kannst du alles so machen. Lass das auch ruhig so stehen. Also wie du siehst, lasse ich auch hier die Kanten, also die, die Ansätze vom Spachtel stehen. erhalte also immer mehr Farbnuancen da drin. Das ist ein Farbspiel über dem Spachteln. Das macht viel viel Spaß, weil du kannst da einfach so die Farbe draufziehen, wieder wegnehmen. Und ja, mehr ist es gar nicht. Guck mal, hier einfach ein bisschen verteilen, ein paar Linien noch drauf. Ja, ja, ich mache noch Linien. mag ich auch jetzt schon wieder und aber irgendwas fehlt immer noch so ein kleiner kracher ich mag das ja ganz gerne wenn das noch mal so so zum wachmachen machen ja, ein sonnengelb das ist für mich jetzt der wachmacher das ist eine positive Schöne, leuchtende, freundliche Farbe. Das ist gut. Die passt jetzt hier gut hin. Ja, das glänzt ordentlich. Also das ist Glanzlack und der bleibt auch so glänzend. Das finde ich ganz schön. Jetzt mache ich noch so ein ganz klein bisschen das Schwarz dagegen und dann sollte es auch schon das gewesen sein. so simpel wie das Bild ist von der Bildaufteilung, dann macht es natürlich total viel Spaß, es einfach so zu malen. Da braucht man nämlich nicht großartig nachzudenken. Da kann man richtig abschalten und ja sich die Sonne auf die Leinwand holen oder ins Wohnzimmer dann, wenn das da so glänzt. Schau mal, da glänzt der Lack und das finde ich ganz schön, das peppt das noch mal so auf. Ja, also ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du greifst jetzt einfach zu deinen Farben. Mach einfach, da gehört nicht viel zu, es sind so wenig Farben. Also hab ganz viel Spaß und genieße einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen und danke für dein Like. Ich freue mich immer sehr. Dankeschön. 27. In der deutschen Ausgabe ist was über die Spachteltechnik und ähm, du siehst in dem Film ganz gut, wie ich mit dem Spachtel arbeite. Also das kannst du noch mal ganz gut vergleichen. In der englischen Ausgabe das ist das eben immer zwei Seiten weiter auf Seite 29. Also viel Spaß mit dem Buch und vielen Dank für deinen Kommentar. Da freue ich mich jetzt nämlich schon drauf.